Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten ja heute eine Große Anfrage der Linksfraktion, die sie schon vor sehr langer Zeit an die Bundesregierung gestellt hat und die auch schon vor fast einem Jahr beantwortet worden ist. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum viele Entwicklungen zwischenzeitlich noch nicht ganz angekommen sind. Aber um es in aller Deutlichkeit ganz zu Anfang zu sagen, es ist bedauerlich und gleichermaßen auch bedenklich, dass es in Teilen der deutschen Gesellschaft Ressentiments, antimuslimische Ressentiments gibt und dass Diskriminierung aufgrund der Religion stattfinden. Sie haben es eben beschrieben. Und für uns als Union ist völlig klar, jegliche Diskriminierung und Muslimfeindlichkeit sind zu verurteilen und sie sind auch aktiv zu bekämpfen. Das ist die Aufgabe der Zivilgesellschaft, das ist die Aufgabe der Wirtschaft, aber vor allen Dingen natürlich zuallererst die Aufgabe der Politik, unsere Aufgabe. Aber es kann noch niemand behaupten, dass wir uns dieser, in dieser Frage wegducken. Ganz das Gegenteil ist ja der Fall. Es waren die Innenminister, die schon 2016 beschlossen haben, islamfeindliche Straftaten im Bereich der Hasskriminalität besonders zu erfassen. Es sind Studien über muslimisches Leben in Deutschland in Auftrag gegeben worden. Ich spreche die Antidiskriminierungsgesetzgebung an, aber auch Beratungs- und Unterstützungsangebote, die es gibt für Opfer antimuslimischer Gewalt. Also, kurz gefasst, es wird sehr, sehr viel von der Politik unternommen, um Vorurteile abzubauen, um Diskriminierung abzubauen und auch um das Verständnis füreinander zu fördern. Und was dabei noch gar nicht berücksichtigt ist, sind die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Bis 2024 wird eine Milliarde Euro für die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus ausgegeben, für Prävention und Unterstützung der Betroffenen. Und Bei diesen 89 Einzelmaßnahmen sind eben auch viele Maßnahmen dabei, die direkt oder indirekt zum Abbau der Diskriminierung von Muslimen beitragen. Ich nenne nur die Aufstockung des Modellvorhabens Miteinander im Quartier oder Forschungsförderung im Bereich der Muslimfeindlichkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen also, der Kampf gegen Muslimfeindlichkeit ist bei der Koalition in guten Händen und wird sehr ernst genommen, und das ist auch gut so. Und Ich kann Ihnen, ich kann Ihnen versichern, die Bekämpfung aller Formen, religiösen oder politischen Extremismus in Deutschland, die Verteidigung unserer freiheitlichen Demokratie ist nirgendwo so gut aufgehoben wie bei der Union. Das muss man an dieser Stelle auch einmal ganz klar sagen. Denn gerade wenn Sie das anmelden, wir sind gleichresistent gegen alle Formen des Extremismus in unserem Land. und Das unterscheidet uns im Übrigen auch ganz maßgeblich von Ihnen als Linken, die Sie ja immer wieder linksextremistische Taten verharmlosen oder mit ganz kruden Erklärungen rechtfertigen, meine Damen und Herren. Und Werfen wir auch einmal einen Blick auf die AfD. Die Islamfeindlichkeit gehört ja genauso wie die generelle Ablehnung von Zuwanderung zum Standardportfolio der extremen Rechten und mit dem Einzug Ihrem Einzug in den Bundestag ist ja auch eine Sichtweise eingetreten, die eben zwischen Islam einerseits und Islamismus bzw. politischem Islam andererseits nicht unterscheiden will oder kann. Auch diese Haltung weisen wir an dieser Stelle in aller Deutlichkeit zurück. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille sind natürlich Entwicklungen in der islamischen Welt, die viel zu lange beschönigt und auch verharmlost worden sind. Das gilt ganz besonders für die politische Linke. Ich spreche hier vom Aufstieg des politischen Islam und seinen Vertretern, die für eine islamische Gesellschafts- und Werteordnung in unserem Land eintreten und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt damit bedrohen. Und Ehrlicherweise ganz symptomatisch dafür ist auch der Titel dieser Großen Anfrage, den Sie gewählt haben, Antimuslimischer Rassismus in Deutschland. Meine Damen und Herren, das ist ein konstruierter Rassismusbegriff, der aus dem postkolonialen Spektrum stammt und quasi Rassismus ohne Rassen kreiert. Und diesen selben Begriff führt auch der türkische Präsident Erdogan im Munde, wenn er ganz bewusst immer die Rassismuskeule gegen Deutschland schwingt und die Geschichte der hier lebenden türkischstämmigen Menschen erzählt als einer rassistisch diskriminierten Gruppe, zu deren Beschützer er sich dann regelmäßig ausschwingt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, mit dem Christentum haben Sie traditionell eher wenig, können Sie dem wenig abgewinnen. Und auch Ihre israelkritische Haltung ist zuweilen von Antisemitismus schwer zu unterscheiden. Aber Sie machen sich hier manchmal auch bewusst oder unbewusst eben gemeinsame Sache mit Herrn Erdogan und anderen autoritären Herrschern. Ich finde, Sie sollten das mal überdenken. Und Sie sollten sich nicht auch als williges Werkzeug von Islamisten benutzen lassen, deren wiederkehrender Topos immer die die vermeintliche Islamfeindlichkeit der gesamten deutschen Gesellschaft ist. Ich sage Ihnen, das gibt es nicht in Deutschland. Das ist nicht so, meine Damen und Herren. Lesen Sie mal die eigenen Gastbeiträge der Kollegin Dagdelin, die dazu einiges im Januar im Spiegel geschrieben hat. Sie hat mir da deutlich zugesprochen. Vielleicht sollten Sie das mit Ihrer Fraktion erst mal klären, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich aber sagen, Kritik an jeder Religion muss in unserem Land zulässig und möglich sein. Denn Religionskritik ist ein zentrales Erbe der Aufklärung, das wir uns als freiheitliche Gesellschaft auch bewahren müssen, als offene Gesellschaft. Und wenn totalitäre Ideologien verbreitet werden, dann muss es Widerspruch geben. Das hat nichts mit Islamfeindlichkeit im Übrigen zu tun. Das ist die Verpflichtung eines jeden Demokraten. Also, wir weisen Muslimfeindlichkeit, Diskriminierung und Vorurteile entschlossen zurück. Aber mit der gleichen Entschlossenheit müssen wir eben auch vielen Entwicklungen entgegentreten, dem politischen Islam die Stirn bieten. Und wir dürfen solche Dinge nicht aus falsch verstandener Toleranz ignorieren. Das wäre auch nicht im Sinne der Integration. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege de Vries. Der Redner ist für die AfD-Fraktion AfD der Kollege Dr. Bernd Baumer.